Hallo zusammen, mein Name ist Feben. Ich mache Lehr im Falkensteinspiel als bitte Bevor wir den Kunden kompetent beraten können, ist es wichtig zuerst eine sorgfältige Bedarfsabklärung vornehmen. Dies machen wir, indem wir dem Kunden offene Fragen stellen. So wissen wir genau, welche Produkt am besten auf die Wünsche des Kunden passen und der Kunde verlässt unsere Laden zufrieden und glücklich. Wenn die frische Ware angeliefert wird, ist es wichtig, dass die Kühlkette nicht zu lange unterbrochen wird. Die Ware wird auch für die Vollständigkeit und Mängel überprüft. Fehlt ein Artikel oder stimmt die Qualität nicht, wird das beim Lieferant gemeldet. Durch die Kontrolle können wir dem Kunden einwandfreie Waren anbieten und die Verkaufsbereitschaft ist gewährleistet. Beim Versorgen der Ware muss darauf geachtet werden, dass die Produkte ansprechend für den Kunden platziert werden und die frische Ware wird das im Regal platziert. Die Warte, die im Regal keinen Platz hat, wird im Lager zwischengelagert. Das Besondere an dieser Lehre ist, man viel Kontakt zu Menschen. Als Lernende erhält man viel Verantwortung, was Freude am Beruf macht. Und unser Lehrbetrieb unterstützt uns während der gesamten Lehrzeit und bietet uns Lernstunden im Betrieb an. Wenn du dich willst, hier bewerben willst, musst du mitbringen Freude im Umgang mit anderen Menschen, Freude, in einem Team zu arbeiten, Offenheit, Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit. Aus der Liebe zum Dorf bewirb dich doch auch im Volk. Tschüss zusammen!